Hallo, herzlich willkommen im Café Stillpoint. Es ist kaum zu glauben, aber wir sind in der sechsten Woche unserer, unserer, unserer Livestreamings und in der Folge 21. Die Sache dauert doch länger, als wir dachten, aber wir nützen die Zeit so gut wir das können. Es gibt immer wieder neue interessante Gäste und manche dieser Gäste musste ich schon vor längerer Zeit ab ab anfragen. Und die haben immer gesagt, nein, und ich habe keine Zeit. Und andere haben gesagt, es ist gerade so entspannt, ich bin gerade in, im Corona-Urlaub. Und heute ist es mir endlich gelungen, einen so einen Corona-Urlauber dazu zu bewegen, zu sagen, ist dir nicht doch schon etwas langweilig zu Hause? Willst du nicht doch einmal kommen? Und beim dritten oder vierten Mal hat er dann Gott sei Dank Ja gesagt und ich freue mich heute meinen Freund und Kollegen Raphael van Asche hier im Studio zu begrüßen. Raphael, die meisten werden ihn kennen, für, für alle Leute, die nicht von der WSO sind, will ich ihn trotzdem kurz vorstellen. Raphael arbeitet seit vielen Jahren als Osteopath und als Therapeut und war nicht nur einer meiner Lehrer. Und einer meiner Kollegen, sondern auch einer der Mitbegründer und langjähriger Direktor der WSO. Wir haben die Wiener Schule für Osteopathie lange Zeit gemeinsam geleitet, bevor er sich als, als Schuldirektor zurückgezogen hat, aber Gott sei Dank noch immer weiter bei uns unterrichtet. Raphael, herzlich willkommen. Danke für die Einladung, das stimmt, das, jetzt hast du den richtigen Moment entdeckt. Das war wirklich ein lust wieder etwas zu tun und ich gehe auch langsam auch wieder zur Praxis tun und ich hoffe dass wir bald auch unterrichten können dass mhm. die Schulen wieder geöffnet werden und ich habe mir ein wenig abgefragt was kann ich als Osteopath tun für mhm. meine mhm. Atemwege die mhm. Corona ist doch etwas das über die Luft der Lungen und Atemwege geht ne? und ich habe gedacht an die Funktionsstruktur und habe gedacht welche Funktion können wir Starker in der Lunge mhm. und dann bin ich ein wenig auf meine alte Yoga-Zeit zurückgegangen und dann selbst angefangen, diese Übungen mehr zu machen. Diese Zeit und dann habe ich gedacht, wie kann man die testen? Mhm. Und dann habe ich so eine Art von Schema gemacht, wie man das selber testen kann. Und mhm. ich hoffe, dass die Leute das auch machen und uns dann ihre Erfolge schicken. Mhm. Etwas, das ich vergessen hatte, in der Einleitung zu sagen ist, ich lerne seit über 30 Jahren von Raphael und was ich immer so toll fand, ist, dass es bei ihm von einer Idee und von einer Theorie immer nur ein sehr kurzes Stück bis zu einer Praxis ist, die sehr gut umsetzbar ist und sehr effektiv. Und ich glaube, das können wir uns auch für heute Abend erwarten. und Raphael, bitte, zeig uns, was du ausgearbeitet hast. So, Wie wir schon gesagt habe wir wollen die Lungen stärker und für manche Techniken gibt es auch ein eine Forschung und ich hoffe, dass wir zusammen eine kleine Forschung machen. Nicht? Wir kennen die sieben Atemübungen, die ich herausgesucht habe. Also wie ich schon gesagt habe, die Coronavirus und alle Viren gehen erst auf die Atemwege und so wie können wir unsere Funktion Lunge verbessern. Natürlich ist es nicht nur wichtig für Viren, es ist auch wichtig für alles eigentlich. Nicht so, für unsere Bewegung ist es wichtig, dass wir richtig atmen. Für unsere Fitness, für unsere Skills, für unsere Feinmotorik ist es ganz wichtig. So die, eigentlich ist hinter allen Bewegungen der richtige Atmung ganz, ganz wichtig. lass wir einen kleinen Test machen zusammen. Jetzt, sag mal ganz gerade, so wie ich hier. Und atmen mal ganz tief ein und aus, und spür mal ob du größer wärst, ob du eine vertikale Atmung machst oder ob du mehr eine andere posteriore Atmung machst, ja? so wenn wir entspannt sind, sollten wir eigentlich keine vertikale Atmung haben, also alle, die jetzt eine vertikale Atmung gemacht haben, müssen absolut unsere sieben Übungen machen, um das zu verbessern. Schauen wir nach einem kleinen Baby, der atmet wirklich deutlich mit seinem Diaphragma und mit dem, die Tiere auch, die atmen mit dem Bauch. So, die erste Übung, die ich zeigen will, ist Doming, das ist eine osteopathische Technik. So, wenn wir hier sehen, in unserer Präsentation, ist das Diaphragma in der Mitte hier, ist eigentlich eine Aponevrose und der Muskel ist mehr an der Seite. Eins auf der anderen können wir das auch sehen. So, um die Doming zu tun, müssen wir das Diaphragma lateral nach oben bewegen während der Ausatmung. Wie viele, viele Patienten haben, dass das Diaphragma zu niedrig ist, nicht zu so verspannt ist, sich eigentlich nicht ganz entspannt. Und durch diese Technik können wir das machen. Da gibt es eine interessante Studie, wo Sie die Flexibilität von der isokerle Muskulatur geschaut haben und die Bewegung von der Wirbelsäule. Und das können wir auch mal ausprobieren. Dann für die Leute, die kurzen isoryem Stimme auf und beugt man nach vorne und schau mal, ob du wie weit du kommen kannst. Für die Leute mit einer steifen Wirbelsäule, können Sie mal diese Rotation machen, und schauen, bis wo kannst du kommen. Und dann können wir einfach diese Doming machen. So, ich kann mir vielleicht ein wenig hoch bringen, dass du es das besser sehen kannst. So, ich gehe unter das Diaphragma und drücke, drücke so nach oben während der Ausatmung. So, einatmen und ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Ich weiß nicht, ob ich gut sehen kann. Ich kann mich vielleicht etwas höher setzen. Also diese Technik hilft, um die Erfragen mehr zu entspannen. Und versucht man jetzt nach vorne zu beugen, soweit du kannst. Oder zu drehen und mal zu schauen, ob du jetzt weiter bewegen kannst. Nicht so, das, so kann man sofort einem Patienten zeigen, wie gut die sind, wie die ist wie eine horizontale Muskel und das bremst manchmal die myofasciale Ketten, kranio kraniokadal Die zweite Übung, die ich zeigen will, ist Ausatmen gegen Widerstand. Und dafür wird es interessant, dieses Gerät zu kaufen hier, das heißt Relaxator mit was man die Widerstand verändern kann. So da gibt 1 äh, bis fünf verschiedene Widerstände, die man machen kann. So wenn man dann ausatmen, so der Übung geht so einatmen und dann so ausatmen gegen Widerstand. So, man kennt das gut von den Leuten, die Musikinstrumente tun und die DigiDuo ist eigentlich eine von der besten äh, Instrumente für Leute mit Lungenproblemen. Und die andere Übung, zum, ohne das Gerät hier, heißt, heißt man Lippenbremsen. Wir sagen, man macht ja. Was das macht, das macht die Alveolen offen, so wir kriegen mehr Lungenkapazität. Und gleichzeitig stimuliert es die Einatmungsmuskeln. Äh, und das dritte, das macht die Atmung viel langsamer. Und wenn wir langsam atmen, stimulieren wir die Vagusnerv, so wir fühlen uns mehr entspannt. Also, wenn du Stress hast, wäre es gut, mit das hier ein wenig zu üben. Und da gibt es sehr viele interessante Studien von der Firma, die das verkauft so eine schwedische Firma. Wo, wo, Und das wo, wo, wo wir, bekommt man das? Wo findet man das? Haben wir es Ja. Und das ist sehr billig. Aber schauen wir die Website an, das ist sehr, sehr interessant. Ich habe sehr viel darauf studiert. In der Yoga macht man das mit der Zunge. Also man setzt die Zunge hinter die Zähne, so, mal atmet tief ein. Und dann ausatmen. Und das gehen Sie spüren, der ganze Körper fängt dann an in Vibration zu kommen und auch die Schleimhaut und an zu vibrieren, was ein fantastischer Effekt ist für uns. Die dritte Übung, die ich zeigen will, kommt von der Pranayama und da bin ich speziell mal nach Indien gegangen, um das zu lernen, was sehr hart war, man musste den ganzen Tag atmen, sechs Stunden lang, aber es war mir alles schwindelig, so viel Sauerstoff hat wir noch nie gegangen. Interessant ist, den Satz, den wir da unten sehen. Vielleicht muss ich ein wenig weggehen. Ja, genau. The yoga say that you become um, so many breaths in your life. Das wir sagen, wenn du zu viel atmest, stirbst du schneller. <lacht> Und das ist in die alte Geschichte von der Yoga schon beschrieben. Und ist jetzt sehr stark in der Sport benutzt. Man heißt das intermittierende Epoxie, wo man sauerstoffarme Luft einatmet und dann ausatmet und dann wieder normal atmet und dann wieder Sauerstoff atmet. Ein wenig wie das dasselbe, wie man auf die Höhe bergen geht und dort Übungen macht, was man früher auch so gemacht hat. Was das macht, wie wir sehen können auf der Folie nicht, dass Sauerstoff besser aufgenommen wird und CO2 besser abgegeben wird. Also unsere Lungen funktionieren viel effizienter. Und das Interessante, was wir gefunden haben, ist, dass die Mitochondrien funktionieren besser. Die Mitochondrien benutzen den Sauerstoff viel besser. Und wir wissen alle, die Mitochondrien sind unsere Energiesysteme, nicht? So der, unser Powerhouse sozusagen von der Zelle. Ja, was man auch gesehen hat, wenn die Mitochondrien nicht gut mehr funktionieren, können die sich wieder regenerieren durch diese Übung. Zu machen. Und hier sehen wir eine schöne Studie über diese, das ist natürlich eine Rattenstudie, aber ich glaube schon, dass es bei uns selbst selber ist. So, wie, wie mache ich es in der Praxis? So, wenn ich spazieren gehe, und das habe ich in letzter Zeit sehr viel gemacht, dann okay, mache ich in der Firebright, heißt das. So, man atmet sehr schnell, so. fünfmal, man hält Atem und man geht weiter. Ja. Dann am bestimmten Moment braucht man Luft, natürlich. nicht Und dann atmet man tief ein und man geht weiter. Man kann wirklich wieder weitergehen und dann versucht man nachher wieder ganz langsam zu atmen. Nicht? So wirklich eine ganz tolle Übung, die mir sehr viel gut getan hat in dieser Zeit von Corona. Ist dieser Firebreath nicht eine Atemtechnik, die eher den Sympathikus stimuliert? Ja natürlich, ja ja. Das ist gerade glaube ich, warum die Yogis das so machen. Nicht? Erst stimulieren ja. den Sympathikus und dann den Parasympathikus. Nicht? Beide zu haben. Da, da gibt es ganz interessante Studien. Man, man denkt immer, Atemtechnik, das ist etwas Entspannendes, aber es kommt ganz darauf ja. an, wie man atmet. Und ja, Stanley Grove kennst gibt, du sicher, Ja, nicht? Sehr, sehr unterschiedliche Wirkungen auf das autonome Nervensystem. Ja, genau, genau, aber es ist interessant, dass Atmen sehr schnell das autonome Nervensystem mhm. sich verändert. Ja. Die nächste Atemtechnik kommt von den Leuten von der Heart Frequenz variabilität und ich habe einen kleinen Sekret vergessen. So, also das ist diesen EM-Wave heißt das. Und das misst der Abstand von jedem Herzschlag, ja. Und das ist, wie das Wort sagt, variabel, ist nicht immer dasselbe. Und Sie haben gemerkt, wenn jemand ein sehr gesundes Herz hat und ein sehr guter autonomes Nervensystem, ist diese Kurve, die entsteht, eine sehr langsame Kurve. Und die haben herausgefunden, dass wenn man atmet, sechs 2, 6, 2, stimuliert man der Parasympathikus. So, ich mag das mal vor, so einatmen, halten, ausatmen, wieder einatmen, halten und ausatmen. Schwierig, ein wenig beide gleichzeitig zu machen. Aber das ist die Idee. Nicht? Und die Übung sollte man wenigstens fünfmal machen, um diese Effekt zu haben. Und dann kommen wir zu einer von den genialen Osteopathen, Dr. Chapman. und Der hatte Reflexpunkte gefunden auf dem ganzen Körper, neben der Wirbelsäule, selbst auf die Beine, die mit, wie er gesagt hat, zu tun hatten mit dem lymphatischen System. Jetzt die zwei Punkte, die ich für die Lunge gefunden habe, ist Interkostal 3, Interkostal 4. Nicht so, wenn wir unter das, der Klavikler gehen, das ist Interkostal 1, 2, 3 und 4. So, das sind diese zwei Reflexpunkte. Und die, in der Journal of American Association haben sie eine Studie veröffentlicht, dass bei Leuten, die Pneumonie hatten, diese Punkte sehr schmerzhaft waren. Wenn die Leute keine Pneumonie hatten, war das nicht schmerzhaft. Interessant ist auch, dass man die Punkte benutzen kann als Therapie. So, wenn man das, die Punkte nimmt und man macht so drehende Massagen auf diese Punkte, hat man einen sehr tollen Effekt auf die Lungenkapazität. Ich habe das mal eine Weile gemacht mit dem Spirometer, und da kann man wirklich sehen, wenn man das massiert, wird die Kapazität viel besser. Natürlich für Leute, die die Punkte schmerzhaft sind, ist der Effekt natürlich viel besser. So, die nächste Übung, die ich zeigen will, <lacht> ist die Wechselatmung, was auch in der Yoga sehr, sehr, sehr viel benutzt wird. So, hier ist die Idee, man bringt zwei Finger hier man hat die zwei Finger auf der Nase und auf den mit dem und das ist sehr interessant das bringt die Herzfrequenz runter und wir wissen allen, dass die Herdfrequenz direkt mit, mit der Lebensdauer also mit Anti-Aging zusammenhängt So wie niedrig unsere Heart Rate also unsere unsere Ruhefrequenz von von der Puls wie niedrig ist besser. Und diese Übung bringt das gerade besser. Und hier sehen wir eine Studie von Stefan Cook, die zeigt nicht, dass Leute mit höherer Frequenz schneller sterben, die ein höheres Sterberisiko hatten, dann die Leute, die das nicht hatten. Aber noch interessanter finde ich das hier. Unsere Lebenserwartung sind Mäuse und Armsters und Ratten, atmen von Natur aus sehr schnell und leben nicht so lang. Der Blauwal zum Beispiel, der Atem sehr langsam, darum kann er auch so gut tauchen natürlich. Und er wird 110 Jahre alt. Und daran sehen Sie, interessant diese Übung zu tun. Ich kann sie auch mal wieder zeigen. Natürlich kann ich sie nicht zeigen, wie die Yogis das machen, dann sehen wir nichts. So, wir gehen es ein wenig so machen, So ich atme ein, eine Seite, ausatmen, die andere Seite. Wieder einatmen, selbe Seite, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und so eine sehr interessante Technik, um uns zu beruhigen. Und die letzte Übung, das ist meine Lieblingsübung. Ist das Summen oder in Englisch Humming. Interessant, ich mache das schon eine ganze Weile. Wir haben Osteophonie gemacht und da haben wir sehr viel mit Overtons und dieser Dinge gemacht. Und ich habe mich nach diesen Seminare immer fantastisch gefühlt. Aber ich wusste nicht, dass es so viele Studien gibt über diesen Summen. Und eine von den Studien hat gezeigt, dass wir mehr Stickstoffoxid produzieren in die Schleimhaute. Von der Nase und den Nebenhöhlen. Nitrokoxid, Stickstoffoxid, ist eine sehr gute Schutz gegen Bakterien und Viren und erhöht die Durchblutung in dieser Zone. So eine ganz, ganz, ganz interessante Technik. So hier sehen wir in dem Schema ähm, vor, der, vor der Summen und nackte Summen. Man sieht es das deutlich, dass die Schleimhauten viel mehr Sticks of Ocet of Nitric Oxide, äh, produzieren. Lass wir das jetzt mal zeigen, wie man das tut. So, man atmet hier tief ein und macht einfach Interessant ist das jetzt mal zu spüren, legt deine Hand mal auf den Kopf und auf die Nebenhöhlen und machen noch mal. Dann kann man gut spüren, dass die Vibration hier kommt und auch hier kommt. Und interessant ist, dass viele von die Mantras in, in dieser Tradition eben auf M so, Yam und Lam und all diese Yantras ändern immer auf M, so um diese Vibration nach oben zu kriegen. So, dann habe ich gedacht, wie können wir jetzt diese Übungen evaluieren? Wie können wir sehen, was ist die beste Übung für mich? Und da gibt es so vier große Methoden, die man benutzen kann. Man kann das einfache Pulsfrequenz messen. So, der ideale ist zwischen 60 und 85. Der zweite ist dieses Gerät hier. So, das ist dieses Sauerstoff gerät zur Pulso äh, Pulsoxymetrie. Der dritte ist, wir können unsere Atmung testen, wie oft atme ich pro Minute. Und der vierte ist dieses Spirometer, nicht? so wie wenn ich tief einatme wie viel kann ich ausatmen. Aber wir gehen jetzt uns konzentrieren auf, nur auf diese zwei hier, um es ein wenig einfacher zu halten. So, das sind die vier Übungen, die ich ausgewählt haben. Sie können zu Hause natürlich sie allen machen. So, die erste Übung, Widerstand und ich habe das gemacht mit der Zunge, so dass er das Gerät hier kaufen müssen. Der zweite ist Apnee, so lang möglich der Atem anhalten. Der dritte ist diese Wechselatmung und der vierte ist diese Humming oder Summen. So, das ist das Schema, die, die ich gemacht haben, um fünf Tagen zu testen. So, hier Oxy ist die die Sauerstoffsättigung und BMP ist Beat per Minute, so Pulsfrequenz. So hier schreibst du schreibst dann du Datum. Und dann misst du einfach die zwei Werte und schreibst die hier ein. Und dann machst du die erste Übung. Wir sagen Atmen gegen Widerstand mit der Zunge. Diese Übung machst du fünfmal. Und dann schreibst du hier hinter Widerstand diese zwei Werte. Ja? Und dann wartest du fünf Minuten. Und dann machst du die nächste Übung, zu so der Apnee oder Atem anhalten. So du schreibst erst den Basiswert vor der Übung, dann machst du die Apnee, wir sagen, du machst und versuchst dann zu gehen, das ist dasselbe, das Beste. Und dann schreibst du wieder die Apnee, die Oxy und BMP. Dann wartest du fünf Minuten, dann nimmst du den nächsten Basiswert und macht dann die Wechselatmung, ja, was wir gesehen haben, mit das zu tun. Und dann wartest du wieder fünf Minuten, und dann machen wir unseren nächsten Basiswert, und dann das Summen. Ja. Und das machst du fünf Tage hintereinander, und da kannst du wirklich sehen, dass mit jedem Tag die, die Werte besser werden. Und dass selbst bei dem Basiswert die, die Werte besser werden. So, wenn sie diese als du das Glaub, glaubst du nicht, dass fünf Minuten ein bisschen kurz sind, dass da noch die Wirkung von einer Übung anhält, und noch, bevor man die nächste Anwendung ja, ja, man mhm. kann es natürlich, ich habe hab nur fünf Minuten mhm. jetzt gemacht mhm. mit einigen Leuten, um, dass die Menschen nicht so viel Zeit haben. Nicht, aber zu Hause Stimmt. natürlich, mhm. die können besser eine Stunde nehmen, da wird sie sicher, dass dann von der anderen mhm. nichts mehr, nix mehr So. Um die Bewertung noch mal zu sehen, zu so jeder Übung fünfmal machen. So Versucht das auch jeden Tag, wenn die gleiche Zeit zu machen, wenn das geht natürlich. Und nicht runter um Mahlzeiten, weil wie Leute, die Unverträglichkeit haben, könnte das beeinflussen, diese Dinge. Und, und zwischen den Messungen, fünf Minuten, wenn mehr geht natürlich, noch besser. So, das ist hier ein, eine Auswertung, die... Die ganze, so man kann sehen, dass am Ende die Puls viel niedriger geworden ist und die Sauerstoff auch besser geworden ist. So. Nach fünf Tagen schon habe ich eine Verbesserung mit dieser Methode und ich hoffe, dass Sie das auch mal ausprobieren. Wenn Sie wollen, können wir auch diesen Schema schicken. Nicht? Mhm. So. Einfach eine E-Mail an office.wso.at. Ja. So, so interessant. Wir, das zu. Ja, wir könnten jetzt allen zusammen diese die fünf Tage Testung mal machen, aber könnten könnte wieder eine schöne Studie kriegen mit so vielen Menschen. Sicher in Corona-Zeit mhm. ein sehr interessantes mhm. Ding. Dankeschön. Welche von den Techniken funktioniert am besten bei dir? So haben Hamming. Hm. Hm. Ja. So ja, das ist interessant. Die Osteophanie, das wir ja. zusammen ja. gemacht ja. haben, hat mir das damals auch sehr gefallen. Mhm. Nicht, denn ich glaube, das ist dieses dickzocker das das macht. Und man spürt auch, dass die das Schädel auch schon wirklich vibriert. Mhm. Und wenn man dann auch diese overtons reinkriegt, ja. diese, diese, dann ist es noch viel besser. Mhm. Aber ich wusste nicht, dass es das so viele Studien gibt darüber. Und was summst du? Summst du ein Lied oder summst du nur einen Nein, Ton? Nein, Nur, oder nur dieser. Mhm. Ich, ich gehe oft auch nach, die, nach A, E, I, O, U, mhm. mit der Zungeveränderung, was auch die Yogis mhm. machen. Ja. Nicht? Weil das vibriert dann doch in andere Stücke mhm. von den Schädeln. so Man macht dann wenig Kranialostiopathie bei ja. ja. sich so <lacht> zu Hause. Gibt es Fragen? Wir, unser, unser Livestream scheint abgebrochen zu sein. Ach so, okay. das ist kein Problem, aber wir haben eine gute Aufnahme, die okay. werden wir morgen online okay. stellen. sind noch da, es weiter. Okay, gut. Ist das das, was du zeigen ja, wolltest? Genau, ja, genau. genau. Wir, wir haben ja Gott sei Dank dieselben Gadgets. Ja, hast du ja. Das noch ja. kurz erklärt. So, so, das ist das Gerät hier. So, man drückt hier drauf, um es anzuschalten. Batterie ist leer. Batterie ist leer. Und dann kommt hier so ein Licht. Und dann sieht man hier so, ein Licht, der hoch und runter geht. Und das geht genau 6, 2, 6, 2. Ja? So, das ist die Frequenz, die Sie gesehen haben, die am besten der Parasympathikus stimuliert. Nicht etwas, das ich wirklich auch anraten, allen zu kaufen, mit der Patienten, die nicht abschalten können, die im Stress sind. Oder für dich selber, wenn du mal einen schwierigen Moment hast, mache ich das gern. So, wie Sie es machen, du folgst das und dann legst du die Hand auf das Herz, und du Atoms 6, 2, 6, 2 und noch besser ist dann an etwas Nettes zu denken. Ja, dann funktioniert das noch viel besser. Mhm. Super, dass du das sagst. <lacht> was vielleicht auch interessant ist, das misst auch die Herzratenvariabilität. Das ja, ja, ist ja genau. nicht, ist nicht nur um Sekunden zu zählen, ja, ja. sondern wenn man den Daumen genau, drauf hat, genau, dann genau. kann man auch sehen, ob man sich schon entspannt genau, und genau, wie genau, das auch wirkt. Es genau. gibt eine äh, Licht hier, so wenn es rot ist, bist du nicht in, in mhm. gutes äh, autonomen Nervensystem. Wenn es grün ist, bist du super. So mhm. Man kann das wie ein feedback mhm. selbst messen. Haben wir irgendwelche Fragen? Die, Dann waren die, noch wir sehr da, klar. die, die noch dabei sind und die uns hören können, habt ihr, wollt ihr noch irgendwelche Fragen stellen? Dann könnt ihr die im Chat tippen. Wir können den Chat jetzt gerade wieder lesen. Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, wie gesagt, es ist auch möglich, an den Raphael in den nächsten Tagen Natürlich, noch was ja. zu fragen. Im Moment hat er noch Corona-Urlaub, bis der Unterricht überall wieder beginnt. Und es ist auch möglich, dass ihr eine kurze E-Mail ans Büro schickt, dann schicken wir euch gerne als PDF. Schema dazu, in wo ihr selber eure Messergebnisse eintragen könnt und euch selber testen könnt. Vielen Dank, Raphael fürs Kommen. Vielen Dank für die Übungen. Danke für die Einladung. Mich, wie immer sehr leicht und sehr gut praktisch umsetzbar. Und ich hoffe, es werden viele Leute auch was auch, auch, und ja. uns Feedback geben, damit wir wissen, was die Beste von genau, Leuten dass wir sind. alle wissen, was ist genau. in Wien der Beste, was in Österreich der Beste. <lacht> gut. Vielen Dank für alle, die bis zuletzt dabei waren und danke wieder, wieder einmal danke für eure Geduld. Es geht in den nächsten Tagen weiter mit dem Café Steelpoint und da möchte ich euch kurz noch eine Vorschau geben. Morgen wer, werde ich mich mit dem Proprimarius Dr. Andreas Keinz unterhalten. Andreas war einer der Pioniere in der Osteopathie, war mit Afel und mir im allerersten Lehrgang der Gruppe PSOAS und hat gleich damals von Beginn seiner Ausbildung an begonnen, das auch im Spital umzusetzen und leitet heute an der Privatklinik Wien das erste Kompetenzzentrum für Osteopathie in einem österreichischen Krankenhaus. Osteopathie und Spitalsbetrieb sind vielleicht nicht die logischen Partner und es ist ganz spannend von ihm zu hören, wie es ihm da ergangen ist, was so seine Erfahrungen waren und wie das doch schon jetzt seit so vielen Jahren funktioniert. Ähm, Tag drauf, Mittwoch geht es weiter mit Erichs bewährter Embryologie-Werkstatt. Da wird wieder gebastelt, da wird wieder geknetet und da, da geht es dann weiter. Ich glaube bis zur Woche 4 sind wir zuletzt gekommen und dann, jetzt geht es weiter in die nächste Phase der Embryologie. Der letzte, äh, der, der letzte Livestream für diese Woche kommt dann am Donnerstag. Da werden wir wieder Claudia Nox zu Gast haben die über Brustgesundheit aus osteopathischer Sicht mit Anja diskutieren wird. Wir hoffen, ihr seid wieder dabei bei einem oder anderen, beim einen oder anderen Livestream. Und in der Zeit bis dahin bitten wir euch wie immer um eure Likes, bitten wir euch wie immer um eure Retweets, bitten wir immer auch euch um Thumbs up. Das hilft uns und das hilft uns gefunden zu werden, auch von anderen Leuten, die das interessiert. Vielen Dank fürs Dabeisein, schönen Abend und wir sehen uns vielleicht schon morgen wieder. Auf Wiedersehen.